Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ist wieder mal etwas her. Ähm, ich komme einfach nicht dazu, Videos zu schneiden. Ich wollte heute ein bisschen über Arcade Unchained quatschen. Manche von euch haben es ja vielleicht mitbekommen, aber Arcade Unchained ist ja äh, jetzt das Arcade ähm, ohne Pay to Win. Dass man einmal kaufen muss. Ja, der Shop soll nur kosmetische Inhalte enthalten. Was ich ziemlich cool finde. Ich hatte ziemlich geile Erfahrungen an Arcade damals. Ähm, ich war mindestens ein Jahr gehyped, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Bevor das Ur-Arcade, das, Ur das Pay-to-Win-Arcade rausgekommen ist. Weil ich schon. habe ich das Ding seit einem Jahr verfolgt. Und als es dann rausgekommen ist, habe ich mir auch direkt eine Fauna-Spec gekauft, damit ich früheren Zugang dazu habe und dann habe ich da auch ähm, ein bisschen ArcheAge gespielt. Und es war richtig geil. Vom Prinzip finde ich ArcheAge auch mega nice. Es ist halt wirklich so ein ries eine riesige Welt, die auch sehr viele Sandbox-Elemente mit sich bringt. Das Spiel ist, äh, im Gegensatz zu Final Fantasy 14, was ich auch sehr sehr sehr mag und äh, ich finde, es ist auch eines der besten MMOs, die ich hier gezockt habe, ist ArcheAge Unchained oder ArcheAge im Allgemeinen ein PvP-basiertes Spiel oder halt zumindest mehr auf PvP ausgelegt als Final Fantasy. Und deshalb gibt es da auch Open-World-PvP. Überdies ist das Gildensystem da auch etwas besser gehandelt, wenn ich mich noch recht entsinne, als in Final Fantasy und man kann halt mehr tun in der Welt. Das ist so eine Sache, die mir bei Final Fantasy so ein bisschen fehlt. Ich finde auch in Stormblood kam diese ganze Mechanik mit dem Schwimmen und Tauchen äh, kam zu kurz. Es fehlt mir so ein bisschen die Vielfalt unter Wasser. Das ist auch so eine Sache, die mir direkt negativ ins Auge gestochen ist. Ähm, unter Wasser gibt es einfach nichts. Die Welt ist leer. Ich habe das Gefühl, die hätten das auch genauso gut sein lassen können. Unter Wasser kannst du höchstens halt Sachen abbauen oder halt äh, mit Sachen interagieren für Quests. Aber es gibt keine Monster, es gibt keine großen Geheimnisse oder so, die man da äh, entdecken kann. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Spielpunkte unter Wasser gibt. Solche Sachen fehlen mir einfach. Auch das PvP, ich, ich mag auch gerne PvP. Sowas fehlt mir einfach in, in Final Fantasy. Das PvP da ist okay. Man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit, wenn man halt schon so ähm, Erfahrungen gemacht hat mit Spielen, die das halt besser umsetzen wie... WoW macht ein sehr gutes PvP, finde ich. Oder Elder Scrolls Online. Also irgendwas, was so halt ein bisschen knackiger ist, was schneller vonstatten geht. Und das Final Fantasy am Anfang erstmal wirklich, ähm... Es fühlt sich an wie Zeitlupe. mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und mir macht das PvP in Final Fantasy auch Spaß, aber... Es ist halt immer noch sehr dürftig. Es gibt halt zwei Fraktionen, die Nuyans... Die Nuyans und die Haranja Und die bekämpfen sich gegenseitig. Stehen sich feindlich gesonnen äh, gegenüber und können auch auf den anderen Kontinent und da vielleicht Spieler der anderen Fraktion töten und so. Also Open World PvP gibt es auch. Außerdem gibt es noch eine dritte Fraktion, eine neutrale, und zwar die Piraten, ähm, die es wahrscheinlich am schwersten haben, glaube ich. Weil sie quasi gegen alle sind, äh, aber irgendwie auch am coolsten sind. Und die haben auch so ein eigenes Eiland, wo ihre Haupt Hauptbase sich befindet. Das finde ich richtig nice gemacht. Es gibt auch ein riesiges Meer, wo man mit... Eigens gebauten Schiffen dann drauf fahren kann. Man kann tauchen. Es gibt richtige Worldbosse, mehr wie so ein zum Beispiel einen gigantischen Kraken. Es gibt die Jobs sind richtig interessant gemacht. Also für mich hat Final Fantasy 14 das allerbeste Jobsystem momentan. Hands down. Aber Arcage hat teilweise sehr, sehr einzigartige coole Jobs. Zum Beispiel gibt es bei Arcage den, den, den Job Musiker. Das finde ich geil. Sowas finde ich immer richtig nice. Da hat man dann so seine Notenblätter. Und auf denen kann man dann wirklich so Noten transkribieren und so eine eigene Melodie erstellen. Und die dann vorspielen. Und je höher das, das Level des, des Musikers ist, desto weniger oft verspielt er sich. desto mehr Noten kann man dann auf solchen Partituren dann niederschreiben. Das ist richtig nice. Sowas zum Beispiel, das finde ich geil. Man kann auch so Autos bauen und äh, mit denen dann rumcruisen. Ich hoffe, dass wir ein, äh, dass wir genug Platz haben. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass der, der Häuserplatz wieder richtig rar sein wird. So wie in Arcage in dem normalen, da war es ja wirklich damals zu Beta-Zeiten, die Leute haben sich alle instant erstmal auf die, auf die Housing-Spots geworfen. Und du hast einfach so einen krassen Housing-Spot-Mangel. Mindestens genauso schlimm wie gerade in Final Fantasy. Ja. Aber mal schauen. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich weiß noch nicht, was ich spielen werde bei Arcade. Also ich habe mir die, das Founders-Pack geholt. Das silberne für 26 Euro. Ich werde mir dann auch Ende des... Ende September kommt ja... Am 30. September, meine ich, wird das Spiel released. In der Beta. Meine ich... Kann auch sein, dass es dann ganz released wird. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher eine Beta. was eine Beta? Ich weiß es nicht. Jedenfalls freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich weiß auch, dass ArcGage ein Spiel ist, wo man sehr, sehr viel Zeit investieren muss. Äh, also das, das Spiel ist gewaltig. Und ich werde das wahrscheinlich, ich werde nicht so viel reinsuchten können. Ich werde das wahrscheinlich eher so casual-mäßig spielen. Vielleicht werde ich eine Gilde aufmachen, wo hier ein, zwei Leute mit reinjoinen, die, die auch ArcGage probieren. Ähm... Aber ich glaube nicht, dass ich das so hardcore spielen werde. Ich werde das eher so das fun spielen. Äh, das Gute ist ja halt, dass man da nicht monatlich zahlen muss. Da kann ich dann auch Pausen machen und brauche kein schlechtes Gewissen haben, dass es, ähm, dass ich halt offline bin, weil ich ja halt monatlich sowieso nicht zahle dafür. Das finde ich zum Beispiel gut. Entlastet mein Gewissen so ein bisschen. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Tank mache wieder, weil... Ach. Langsam bin ich so an dem Punkt, wo ich mal was anderes ausprobieren wollte. Und Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ich bin so zivilgespalten. Ich bin halt ähm, ich bin halt an Final Fantasy gewöhnt, wo, oder durch Final Fantasy verwöhnt, besser gesagt, wo man dann, wenn einem die Klasse nicht gefällt, einfach eine andere spielen kann, mit einem Char. Und bei ArcheAge, das hat dieses System nicht und äh, das ist irgendwie für mich auch wieder so ein Rückschritt. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich im Gedanken überlegen, welche Klasse macht Spaß? Welche könnte mir Spaß machen? Welche zocke ich? Und dann muss ich mir auch wirklich Gedanken machen über die Skillungen. Wahrscheinlich wird es da auch eine Möglichkeit geben, äh, seine Klasse und seine Skillungen wieder zurückzusetzen. Aber das kostet dann ja auch was. Vielleicht kostet das irgendwas ähm, an Echtgeld im Echtgeldshop oder es kostet einen Batzen Gold, wer weiß das schon. Also man muss sich da auf jeden Fall mehr Gedanken machen im Vorfeld. Und ja, ich bin halt durch Final Fantasy verwöhnt. Man kann einfach so on the fly irgendwas anderes spielen. Mal gucken. Äh, grafisch muss ich sagen, das Spiel hat sich immer noch sehr gut gehalten, da es auf der Unreal Engine 3 läuft. Die zwar nicht komplett ausreizt, nicht mal ansatzweise, aber ähm, doch so schon so weit, dass es einigermaßen gut aussieht, selbst für heutige Verhältnisse. Ich, ich frage mich aber, ob die Entwickler irgendwann planen, ein Grafik-Upgrade Upgrade, ähm, dann zu vollziehen, weil irgendwann wird dieses Spiel auch nur noch hässlich aussehen. Ich weiß nicht, wie gut das ähm, portierbar ist von der, von der Unreal Engine 3 auf die... Nee, was ra rede ich da? Äh sorry, ich meine Cry Engine. Es läuft auf der Cry Engine, nicht Unreal Engine. Es läuft auf der Cry Engine 3 und ähm ich weiß nicht, wie gut das portierbar sein wird auf der von der Cry Engine auf die Unreal en äh auf die ey, ey, heute ist echt schlimm. Wie gut das portierbar sein wird von der Cry Engine 3 auf die A auf die Cry Engine 4. Ich will immer Unreal Engine sagen. Ich Cry Engine zu sagen ist so ungewohnt, weil heutzutage gibt's irgendwie nur Unreal Engine oder Unity. Äh mehr gibt's auch nicht <lacht> gefühlt. Ich weiß noch nicht, welche Rasse ich mir machen werde, also wir haben ja, wir haben ja hier die äh, Nuyans. Das, das ist die klassische, äh, die klassische Menschenrasse. Dann haben wir hier die Elfen, die Zwerge, Zwerge finde ich immer sehr cool, vor allem als Tank, das passt einfach perfekt zusammen. Meistens bringen sie dann auch gute äh, Rassenboni mit, die, die sich halt sehr gut mit, mit so einer Tankskillung vertragen. Dann haben wir die Vieran, die Katzenmenschen sind auch ziemlich nice, vor allem die Sprintanimation von denen ist mega nice. Da gehen sie dann auf alle Vieren und laufen dann auf allen Vieren, finde ich auch cool. Oder die Harani, ich weiß nicht mehr, was das für Dinger waren, ich glaube so kleine Kinder oder so. Und dann die Warborn, so eine Art Dämonen-Menschen, wenn man so will. Ein bisschen wie die wie die Aura. Hier hier haben wir die Menschen, hier haben wir die äh, Hurans, dann haben wir hier die Elisen, dann haben wir hier die Zwerge, <lacht> die Larafell. <lacht> Nur ein bisschen männlicher und str strammer. Da haben wir die Rotgar, auch unweiblich weiblich diesmal. Nochmal Ladafell irgendwie, so Halb. Und dann halt die Aura. Also es gibt schon so. Äh, man muss sich jetzt rassentechnisch nicht wirklich ganz stark umgewöhnen. Da gibt es schon ein paar Parallelen. Ah, mal gucken. Mal gucken, was ich nehme. Das Archage hat auch eine sehr, sehr... Sehr krasse ähm, Klassendichte, ne? Also man kann da ja drei Klassen miteinander kombinieren, um seine einzigartige Klasse zu erhalten. Und jetzt wurde auch eine neue eingeführt, die dafür sorgt, dass es jetzt über 220 Möglichkeiten gibt, Kombinationsmöglichkeiten. Und das finde ich auch wieder ziemlich nice irgendwo. Aber ich hoffe, dass das Respecken einfach gemacht wird in Unchained, damit die Leute auch äh, viel rumprobieren können. Dadurch, dass es jetzt keine Pay-to-Win-Items mehr gibt oder gear ich weiß ja nicht, wie das da in, in einem normalen Arcage ist. Also alles, was ich hier sage, ist eher so ähm, aus einer nüchternen Perspektive. Jemand, der, der damals Arcage gezockt hat, aber ich bin, glaube ich, nicht bis zum, ganz bis zum Endgame gekommen. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr äh, wirklich gezockt. Äh, alles, was ich hier sage, ist wirklich nur so meine, Ob meine subjektive Meinung. Ich habe wahrscheinlich, vielleicht ist es auch anders, aber ich denke mal, dass die, dass die Ingame-Items, wenn die weg sind, diese Pay-to-Win-Items... Wenn das weg ist, dass auch so ein paar andere, dass so ein paar Klassen sich nochmal neu orientieren müssen, weil die dann halt nicht mehr so gut funktionieren, würde ich jetzt sagen. Mal gucken, wie das ist. Also ich denke, die Spieler müssen sich auf jeden Fall nochmal äh, dann nochmal neu orientieren mü können, müssen auch die Möglichkeit haben, ähm, viel rumzuprobieren und zu gucken, was, was funktioniert und was nicht. Deshalb finde ich es wichtig, dass man möglichst früh und möglichst günstig eine Option zum Respecken hat. Das ist mir ganz wichtig. Ja, ansonsten... Freue ich mich echt drauf. Wirklich. Mal schauen, wie es so wird. Danke sehr, Leute, fürs Zuhören. Wir sehen uns dann eventuell in arcade Vielleicht auf den Schlachtfeldern. Mal gucken. Aber ich freue mich echt mega drauf. Wirklich. Also vom, vom Prinzip her ist arcade super. Eines der besten MMOs. Vom Prinzip. Nicht von der Umsetzung, aber vom Prinzip. Und das könnte vielleicht das nächste große MMO-Ding werden. 2019, 2020. Und sich einen Platz erkämpfen. Auf den Olymp der MMOs. Mit WoW, mit Final Fantasy, mit Elder Scrolls. Was haben wir noch? Guild Wars. Bei Guild Wars weiß ich nicht, ob das jetzt, ob Guild Wars noch so relevant ist, weil ich höre auch immer, dass immer mehr Leute von Guild Wars abspringen und zu Final Fantasy gehen. Oder jetzt mit WoW Classic sind ja ganz viele Leute erstmal wieder zu Classic gegangen. Ähm, mal gucken, wie sich Arcade schlägt. Also ich hoffe, dass das Gameigo das nicht verkackt. and Worlds, für alle, die es noch nicht wissen, Trial Worlds ähm, wurde ja von Game Ego aufgekauft, was ein deutscher Publisher ist, meine ich. Ich hoffe, Gameigo lernt aus den Fehlern von Tryon Worlds, die ja nicht gerade leicht waren. Also es war, äh, Tryon Worlds hat ja echt wirklich richtig viele Fehler begangen und einfach auf die Spielerschaft geschissen gefühlt. Ähm, ich hoffe, Gameigo macht da einen besseren Job und hört auf seine Community. Ich wünsche es mir wirklich für Arcage, dass das Spiel erfolgreich sein wird, weil es einfach so unglaublich viel Potenzial hat. Na gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Äh, wir, wir sehen uns im nächsten Video. Mal schauen, was da kommt. Vielleicht ein eine Compilation von Super Mario Maker 2 oder so. Naja, haut rein.